Ihr Partner lügt nicht, wenn er oder sie sagt, ich würde alles für dich tun. Denn bei alles sind für Ihren Partner nicht die Kleinigkeiten des Alltags eingeschlossen. Also zum Beispiel sich bemühen, freundlich Guten Morgen zu sagen, auch wenn Ihr Partner ein Morgenmuffel ist. übrigens, haben Sie Ihrem Partner auch so etwas Ähnliches versprochen? Und wenn ja, sind bei Ihrem Versprechen alles für die Beziehung zu tun? die alltäglichen Dinge mit eingeschlossen?